So, guck mal da das oben. ist mal ja Aber ja wir haben noch keine Ahnung von dem Move von dem Vieh das Vieh so drauf hat von dem müssen wir irgendwie so tausende von Schuppen sammeln damit wir was von dem bauen können, ey. hui ähm, guck mal da, ich bin hier oben wo? Ah. ich bin auf die drauf, <lacht> <lacht> <lacht> wie? Ah. Hier war gerade so eine kleine äh, äh, Fontäne, da konntest du drauf äh, springen und dann kannst du dich auf dem Vieh äh, praktisch wie Spider-Man an der Vieh hangeln. Okay. Muss äh, darauf achten, die tauchen dir. Ich weiß nicht, ob der das Vieh, die, die die produziert oder so. Oh, der ist schnell. Ja, doch, voll die Fans die Angriff auf. Oh. Aber oh, ich komme nicht klar, oh Gott! da sind wieder so von denen. da wenn ich mal wüsste, welcher Knopf das war, den ich drücken musste? Ich bin drauf, was er da irgendwas machen außer schießen. Ich kann nicht, nicht dass ich wüsste, ich habe jetzt noch, ein... wenn ich b drücke, gehe ich wieder von den vier runter. Oh ja, der Übelst schwer die rüstung von denen herzustellen, Daniel. Wir müssen uns jedes Mal zu dem. Oh Gott, der hat mich in seinem Maul. Daniel. Ja, was soll ich dagegen? Ja, was soll ich dagegen machen? Ich komme da nicht ran. Ich bin tot. Hast du das gesehen? Ja. Ja, du so episch aus wie bei dir, wie bei mir. War wohl ja, du warst halt das in, in den Maul, Maul drin, ne? No, no, no. Und weißt du, was der dann gemacht hat? Ja, der hat sich geknabbert. Nein, der hat noch mehr gemacht. Der hat mich dann in die Luft geworfen und dann hat er in der Luft ein Salto gemacht und mich mit seinem Schwanz zu Boden geschlagen. Okay. Der hat voll den fancy Move gemacht. Das war wie in so einem Film oder so, Alter. habe ich an dem Stress jetzt nicht so mitbekommen. Ich wollte ja, dir nur helfen, ja. aber ich ja, kam damit sieht, mein Schwert nicht ja, ran. Vielleicht sieht man die Animation nicht. Ähm, wenn der mich in seinem Maul hat, kann man das unterbrechen. Der hat dann diese. Äh, also ich kann das wahrscheinlich nicht unterbrechen, aber der hat diese Striche über seinem Kopf. Ja, aber da, da komme ich leider nicht ran. Ja. Aber der macht dann voll den fancy Angriff, Alter, das sieht so aus, weiß ich nicht, wie wenn sich... Oh Gott, was macht der da? Ich geh mal weg. Ah! Okay, so viel Schaden hat das nicht gemacht. Oh hey, Gott, nein, der in der Riesenkugel! Der schon wieder in seinem Maul, Daniel! Nein, nein! Ich sterb schon wieder! Oh Gott, jetzt was auf! Und oh, Schwanzschlag, ich bin tot! Ja, Da war voll geglitscht, ey. Du hast sich voll lang gezogen, ey. Ähm, ja. Das wird so was von Scheiße dann Wir haben jetzt erst, erst ein Herz abgezogen, ey. Wir haben den schon ein Herz abgezogen. Ja, aber der tut mich die ganze Zeit in seinem Maul packen, ey. Oh Gott, if, if, if. lange Dann weg von dem in seinem Maul. Keine Ahnung. Das ist ein One-Hit-Kill, das kannst du anscheinend nicht überleben, ey. Und ich kann mich auch nicht befreien, wie es aussieht. Er soll mal irgendwie zu mir kommen. Ey. Ich errechne irgendwie die Hälfte der Zeit nicht. Er hat Nein. mich schon wieder. Ich kann ja. nichts machen. Der tötet uh. mich schon wieder. Ich bin tot. Oh, ich bin neu. <lacht> ja, aber das ist Scheiße. Ey. Warum denn immer ich? Ey? Ich bin neu. Wir haben noch erst 32 Prozent. Er ist auch gar nicht gestorben. Ich kriege hier nur auf die. Frise. <lacht> ja, der geht irgendwie der nicht scheiße. auf mich. Ich verfolge den hier die ganze Zeit, ey. Er hat mich in die Luft gescheitert. jetzt ist er hier. Hast du überhaupt schon auf dem drauf? Ne? Ja, das, das, was sagst du, Dann mache ich ja immer. Und der hat mich schon wieder. Ey, wie macht der hey, das? Hey, ist doch scheiße, <lacht> Leute. Keine, Keine Angst, Alter. Ich bin neu hier. Ich kann nicht reagieren, ich kann nicht ausweichen, ich kann nichts machen, wenn der das macht. Also ich glaube, das macht er nur, wenn er wütend wird. Diesen Angriff, ich gehe bloß weil ganz weit von dem weg. <lacht> soll mal dich mal packen. Er langsam reicht, ey. Äh, ne, mir geht schon der, gut. Aua! Der macht ja immer nur ein, hier liegt, einem. hier liegt was bei mir. Bei mir nicht liegt da, glaube ich. Oder habe ich das vielleicht schon ausgesammelt eingesammelt? Warum er hat noch ein, ein Viertel Herz? Der hat mich schon wieder. Das gibt es nicht du bist jetzt auf dem klatsch mich <lacht> <hab ich> runtergeschmissen. <lacht> ja ich habe versucht ob ich irgendwie hinlenken kann oder so irgendwie nicht da oh. aber warte. ich habe noch eine menge schild und kann über nichts ich habe 500 schild und er hat eine <lacht> Dings auf dich geworfen aber oh jetzt werde ich wieder gefressen geil Weg von mir! also Sorge, ich gebe dir ein Schild. Ja, der hilft mir auch nicht, wenn ich trotzdem gefunden werde. Oh, einfach von ihm weg. Ich gehe rauf. Ich auch. Ich bin auf den ich seinen bin. Schwanz. <lacht> er ist tot, Daniel, ja? Ah. Er hat mich noch abgeworfen, obwohl er tot ist. Ja, der war gut, ne? Der war gut, ne? Ja! Oh. Yeah. Level 11. Boah, aufgeladen, Ether 2142. Boah, wir haben es geschafft, Daniel. Ja! Zap! <lacht> Farbstoff, Sonnenfinsternis. Ja, okay. So, voltaische Schuppen, das sind die Dinger, die wir brauchen, ey. Ja, und dafür brauchen wir eine ganze Menge, ja. über 1000 oder so. Oh, ich habe 141 und einmal 26 bekommen. Er hat gerade ein bisschen Dauer. <lacht> <lacht> ja, 6, 7 Mal, keine Ahnung. Na, ja, lief doch gut, ne? Ja, für dich. <lacht> du bist nicht einmal gestorben, ey. ich bin ja am laufenden Band verrückt. Ja, aber ich bin nur der Tank. Ja. Glaube ich. Ja, irgendwie schon. Dann halt mal los. Der tritt bis hier nach Endboss an. Ähm, hier ist nix. Die Musik. Und da ist er. Okay, der ist fett. Der soll der größte sein bisher konter also, du kannst doch nicht so schwierig sein der hat auch so ein griff -Move drauf ey. lass mich mal raten ey. dann springt er und dann schmettert er ein zu boden und was macht der gerade ich hab gerade. ich bin mal auf den drauf right in mein gott springt er viel ey. kann das sein naja. Der wirft irgendwas, oder? Ja. Weil er auf dich gerichtet aber oh, oh Gott, da ist dieser eine Angriff von Fuego. <lacht> dieser Kreis lang. Oh, Deine Fist aus Steel hat mich getroffen, Daniel. Eine Faust aus stahl Ja. Aua. Oh Gott. Oh. Oh. Na, warte, jetzt springe ja, ich auch nicht los. Du verlierst voll die Übersicht, ne? Ich stech dir jetzt in den Kopf. Oder was auch immer ich hier gerade mache. Das ist wie bei weiß ich nicht, Shadow of the Colossus. Ähm, seine Arme sind größer geworden. Was? <lacht> Geht das überhaupt? Ich glaube, der will mit dir boxen, Daniel. Oh, er hat mich gegriffen, das war ja wieder so klar, ey. <lacht> Meine Beine waren am <lacht> Nein. Ja, mein Schattenfähigkeit hat sich aktiviert. Hast du das gesehen, Daniel? Ja. Der hat mich gerieben wie so ein Radiergummi. <lacht> ey, Daniel, der hat mich so gegriffen, Da waren nur noch meine Beine stecken aus der Faust draußen. Und dann hat er mich auf den Boden gehauen und gerieben wie so ein Radiergummi. Ich hab's gesehen. Oh Gott, er ist wütend. Jetzt greift mal den Daniel ab nochmal. Nimm mal jemand anderen. Hage, Konter! Oh, so der ist umgefallen. Der hat noch gar kein Herz verloren. Aua. Ist der auf dir drauf? Nein. Ist der hat dich jetzt gegriffen, oder was war? Nö. Schlitz, schlitz, schlitz. Ich bin von den abgesprungen, damit ich nochmal auf den... Ja, kannst du machen, ja. Hui. Da kannst du vor lange auf den drauf bleiben dann na, na, oh, wieso bin ich hier oben okay ja meine waffe ist aufgeladen Was machst du jetzt okay, kannst du wenigstens einfacher treffen als das andere Viech, alter von überschallgeschwindigkeit Da. Äh, wieder bitte. Äh, okay. Ich dachte, ich bin in der Luft. Ja, er hat mich. Mal, ich kann mir nicht finden. Schau die Hand. Oh, ich habe ich gerettet. Ja, ich habe meine Bomben gezündet. Die haben sich gezündet. Ah, okay, nach, Wenn du die nicht aktiviert, aktivieren die sich von der Zeit alleine. Dann ja. hat ihn wahrscheinlich unterbrochen, ey. Ja. Ach, ich habe da auch Granaten. Soll ich vielleicht mal einsetzen? Ja, aber ich glaube, das kann man nicht abwehren, weil sie nicht da. Ich habe da keine von den Strichen über seinem Kopf gesehen. Bisschen unfair, dass das nur ein One Hit Kill ist irgendwie. Ey. Ist ja auch, glaube ich, gedacht, hat man jetzt so viert irgendwie reingeht. Ja. Oh nein. Auf. Oh da hat mich erwischt. Oh und ich, ich auch. auch. Scheiße! Hey, wir haben drei Spritzen. Ja, natürlich. Ich dachte, wir haben nur eine. Ah! Okay. Danke. Ich geh mal kurz weg. Oh jetzt hat er mich. Nein, nein! Ja, viel Spaß dann. Ah. Äh. Das war ein bisschen verpackt, hier, ganz ehrlich. Bei mir bist du die ganze Zeit noch rumgelaufen irgendwie. So, jetzt darf der da ja auch mal sehen, wie das ist aus der Welt, ey. Mm. Mm. Ähm. ähm, was macht der da? Oh Gott, ich geh schon mal in Deckung. ich. Ah. <lacht> oh, oh, oh Gott, <lacht> <lacht> Was war das denn? War das <lacht> Himmel und Erde? Oh Gott, der hat mich, er hat mich. Ah. ja Daniel, das ist Scheiße jetzt, da. Ihr springt jetzt hier wieder. Los, danke. Au. Oh, jetzt. ich kann das nicht. Ich komme nicht dazu, die Pirate einzusetzen. So, ich komme, ich komme, ich komme. Ganz ruhig. <lacht> das Schwert leuchtet, Daniel. 80 Prozent sehe ich gerade. Ja, der hat noch die Hälfte seiner Energie, <lacht> der hält ganz schön was aus, ey. Ich bin jetzt irgendwie seinem Griff gekommen, <lacht> aber ich habe meine Pirette nicht gemacht, ey. Oh Gott, was soll diese One-Hit-Kacke immer, ey. Leck mich! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay. Ja, gut, ir ir dann, irgendwie ja. hat er mich nicht getroffen. Ich würde mal sagen, dass ich weiß nicht, einer der härtesten Kämpfe überhaupt, ey. Jetzt klettert er wieder da Oh Gott. Oh Gott, jetzt kommt Himmel und Erde, Daniel! Ich tu mal ein trinkpäckchen einsetzen? <lacht> Oh Gott, oh Gott. Ah! Ich habe mal meine Pirouette eingesetzt. Was schreibst du denn? Du hast ja nicht mal Schaden genommen. Ja, mein Schild war mit einem Schlag weg. Aua! Oh, du armes Ding! Ey. Ich habe den größten meiner Lebensenergie verloren, aber dein Nagel ist abgebrochen. Ich würde gerne meinen Mackbomben einsetzen, bitte. Oh Gott, wir sind bei 99. Ja. Nicht so dolle. Autsch! Er hat mich schon wieder, oh nee. Ich greife den noch an, während ich am Sterben bin, hier. Yeah. Ja, jetzt müssen wir Spritzen einsetzen, scheiße. Ja. Oh, okay, ich setz mal ein Trinkbäckchen ein, ne? Ja. Ich habe nur noch eins. Ich habe gar keins eingesetzt bis jetzt. Du kannst dich an der Quelle dahin wenn du unbedingt willst. Hm. Ja. Warte mal, das kann ich mal eben machen, ich nehme einen Schluck. Dann ja. halte ich uns beide. Ja, wollte ich gerade sagen. Aber oh, ich habe einfach ab abgetrennt. Glaube ich. <lacht> wieder sich freut wie so ein kleiner Junge. Oh Gott, konter, konter! Konter, der trifft. Der trifft mich nicht. So trifft er mich mit dem Angriff nicht, ey. Ich habe echt Angst, nah gegen ihn zu denen. Jetzt muss er überlegen, jedes Mal, wenn er einen greift, ist, dann war nicht. Ich glaube, das schaffen wir nicht, ey. Ach komm. Oh Gott. Okay. Meine Magpumpen sind gleich wieder so weit. Pass auf, der macht wieder diesen. Ah oh, Dreck. Nein. Ich bin auch tot. Komplett? Ja. Nein. Nee. Ja, ich habe noch Spritzen, aber jetzt habe ich noch einen. Komm mal zu mir, komm mal zu mir. Ich Sehe dich nicht da. Okay. Alter, echt jetzt? <lacht> Boah, oh, ich habe dich umgebracht. Chefskontroller geht mir auf den Sack. Oh Gott. Au. Ich habe keine Spritze mehr. Er ist tot. Oh, sehr oh gut. <lacht> Fick dich, du Mistvie. Fick dich. Ja, kriegst du noch einen hinterher. Der war gut, Ne? Ne? Halt <lacht> ne? <lacht> <lacht> oh, weg mich. oh D. Ja, überrascht mich nicht. Ich habe den Tag gerettet. Ja. Mach for the win. <lacht> Scheiße. Der Vegas konnte es nicht ertragen, wie ich gestorben bin. Nein. Er musste mich rechten Ja, irgendwie schon, ey. Als ob ich, ein als ob ich eine Chance gegen wie ab alleine. Das ist doch Selbstmord. Okay, ich will gar nicht wissen, wie schlimm das wenn die nächste Eskalation wird. Ey. Ja, also wollen sie Schatten-Eskalation machen? Ja, da kommt eine Fusion aus Riftstalker und Shroud. Geil, okay. <lacht> einfach so eine Katze mit Flügel oder der hat halt einfach nur ein drittes Auge. der Katzenvieh oder ein drittes. Oh. Oder kommt einfach so ein Duck mit fünf linken Beinen? <laughs> <laughs>